kommen zurückreisende uns immer noch im moment sky und als nächstes wollten wir ein bisschen atlasweg machen währenddessen Raumstation abgrasen upgrades und für den Extra anzug mal gucken wo wir geparkt haben werden wir jetzt als erstes in Angriff nehmen. Letzte Folge haben wir jetzt Holo Terminus gemacht, Artemis. Ich habe unseren Hyperantrieb schon mal eben aufgeladen. Und verbinden wir einfach beides miteinander, Atlas und. Kann die Karte nicht öffnen. Verbinden wir am besten beides miteinander. Die Finanzsysteme kommen wir noch nicht. Aber recht ins grüne system war schon aber die ressourcen aus den systemen brauchen die upgrades überantriebs oh. ich gucke entdeckt Uh, es sind noch nicht entdeckt. Zwei Planeten. Hm. Aktivität. Hier. Schöne Planet kann man sich ja gleich machen. das sind die Raumstationen? Ob wir Glück haben. und vielleicht kriegen wir auch alte Glyphen. wir sehen gucken wir ob hier ein Reisender steht und und ja ein Reisender ein Reisender Erinnerungsfragment. Denke, was ist das uh, cool. Ein Upgrade. Allen Koordinaten haben wir erhalten. Gucken, ob hier unser Platin was wert ist. Dann wäre ja. Das aus den Ruinen verkaufen. Da ja, ist schon ein bisschen mehr wert. Brauchen was halt. Gold. Auch weg. Gucken wir was die absprungen kosten. Ah, drei Stück können wir uns kaufen. Haben wir drei neue Plätze für unseren Anzug. Das hier. Das So, jetzt gucken wir nach den Upgrades. Dann holen wir uns unsere zweite Güte. Brauchen wir hier. Genau. So. Ja, fürs Raumschiff. Hyperantrieb in S, Raumschutzschild in S direkt einbauen. Hyperantrieb. Ein Schild in S. Ja, Reichweite erhöht, Effizienz erhöht. Das ist doch schon mal gut. Jetzt kaufen wir uns ein Upgrade. 50.000 unten 100.000 oben Da unten haben wir jetzt ja ein bisschen Platz wieder brauchen wir uns erstmal oben so, Lebenserhaltung S Fallenschutz haben wir schon Der Wasserschutz Bewegungsmodul wir natürlich auch das Bewegungsmodul. Das Wassermodul kommt dahin. Das schieben wir dann nachher noch die Krims-Erhaltung. Bild das auf Dass ein Händler dabei hat. Ist natürlich Händler. Und dann holen wir uns jetzt. Prüfbar. Und dann können wir auch direkt da unten die drei Anzug-Upgrades holen. Nee. Umstationieren. hohe Wächteraktivität, das ist natürlich ja, schlecht. Wenn wir uns am besten auf dem grünlichen Planeten dann holen wir uns die Baanzug Updates. Upgrades meine ich. Weil müssen wir ja nicht auf diesem Planeten hier machen. hat er sogar Wasser. Dann können wir unser zweites Upgrade. Oh, oh, oh. oh, ganz knapp dran vorbei. Hier gibt's kristalle Das ist jetzt gerade eher wichtiger. brauchen wir für besseren Hyperantrieb, also für den Treibstoff. Wo ist hier noch irgendwo in der Nähe? Zeit, dass wir die Stiefel einbauen. was sind wir langsam. Los, los, los. Wir brauchen die, wir brauchen die. Da hinten ist noch... Los. Kommen wir noch an irgendeinen ran. Das ist ein geiles Faust muss man oh, ne der Sturm hört auf. der ist viel zu weit weg. Ah, oh, lauf doch dahin. Los. Brauchen die Stromkristalle. leider zu aber da unten ist auch wasser bietet sich jetzt natürlich holen wir uns jetzt die grüfe und fliegen mal ein stück zum wasser wenn wir für unser was fehlt das teil so Hier können wir können uns jetzt erstmal vernünftige Hyperkerne bauen Das ist doch schon mal schön. Die halten mich wesentlich länger auf. Wenn ich so oft tanken. So, jetzt haben wir die zweite Glyphe. Oh, noch so ein Kumpel. Ja, noch gar keiner. Hm. Am besten fliegen wir Wasser. und so, wenn wir jetzt ein Portal finden, können wir uns mit den zwei Glyphen, die wir jetzt schon gesammelt haben, alle anderen sammeln. Weil wir können dann... Systeme, auf, in denen auf jeden Fall ein Reisender sich befindet. Könnte man die schnell hintereinander abarbeiten. Gehen wir mal kurz ins Wasser. Gucken, ob wir was hier finden. Kuchenmuscheln. muscheln. Panzerte Muscheln. Das war mal ein Stück. Wenn ja wohl hier irgendwo vielleicht welche sein. Uh, das ja. Muscheln brauchen wir auch, aber denn eine Upgrade brauchen wir die hier. Ich bricht gleich aus. An die Seite. So. Haben wir drei. Und noch drei. Brauchen wir im Übrigen auch, wenn wir uns eine Wasser bauen wollen. Oder oh, hinten ist noch einer. Da ist einer. Und in den lebenden Muscheln sind also den. So schön finden wir lebende Per ein. Mal schön Abstand halten von dem Ding. Sauerstoff. Hin ist auch noch einer. Kasten drum rum. Oh, oh, Salz. Brauchten wir doch auch irgendwas. auch für irgendwas. Nein. Oh. oh. Ne, die hier schon wieder. Greif einer Tour an. weiß auch nicht, was die wollen. Oh, in Ruhe hier. Oh, Schon hier sind, können wir das direkt alles mitnehmen, was wir brauchen. Wie denn? Hm. Oh, nee, da kommen die also her. Ich habe hier eben aus eine Muschel. Dann haben wir auch direkt eine lebende Perle. Ich kann mal die duplizieren. Mal so. Und wir uns so noch ein paar von den Dingen an. ist die Muschel hin. Oh. Da hinten ist einer. Das ist alles zu weit weg. Hm. Dann holen wir uns jetzt die. Dann müssen wir auftauchen und gucken, dass wir unser Schiff irgendwo anders hinstellen. das auch 100% aus, aber wird's. So, alles ah, die Muscheln. Und zack, eine lebende Perle. schon weit auseinander. Also. Machen wir mal nach oben. Echt das Salz jetzt dem grünen Planeten begeben. Das ist so weit weg. Also, zu dem nächsten Planeten. Zu dem grünen. zu upgrade kann man zu finden also die Absprungkapseln. Steht direkt zwei das ist so dann hm. ist es leicht ärgerlich Küste endlich. Dann rufen wir unser Schiff jetzt hierher. Das, ja, das ist viel zu weit. Noch ein bisschen stehen bleiben vielleicht. er zeigt nicht an, dass wir überlebt haben, die 30 Ratten. Alle ah, jetzt auf einmal doch. Zeigen wir halt mal ein. Also hier ist noch einer. Vielleicht irgendwo. Ach, oh, oh. Da, da, da. Lande. Noch ein paar Sturmkristalle. Und so, dann doch noch langsam. Da hinten ist noch mehr Lauf doch da jetzt hin. Langsam Back. alles aufladen. zu dem grünlichen Planeten. Ist der Planet eigentlich. Treibstoff ist auch schon wieder leer. So, wir haben ein Stück. Das so. Sturmkristalle. Hier ist aber bergig. so aber benutzen Sehr weit entfernt. Und schon hier sind das hier so. Rum. Nehmen wir das direkt. Noch genau an einem Berg wachsen. Stellt auch irgendwas brauchen, so also zum Anpflanzen das ist sich jetzt nicht. Oh, aber jetzt mal pflanzen wollen, wenn das ja einfach in Lagerwälder stört. Schön viele Stimmen. Warte, hier finden wir. Hiedne Pfützen. Mhm. Innen gibt es hier ein Gebräuder. jetzt die erste Absprungkapsel. Und dann die anderen beiden auch noch auf dem Planeten hier. Ging's nicht so schlimm. im Wetter her. Dann müssen wir noch die Weltraumanomalie holen. Dann kriegen wir noch einen Platz für unseren Anzug. Oh, hoffentlich können wir da landen. Dann können wir weiter in Richtung Atlas springen. Da ist hier knapp berechnet. Immerhin soll wir nicht runtergefallen. Hier da auch. So. wir direkt das hier einbauen? Es geht, aber wieso geht das hier nicht? Oh. naja ja, weiß. Ach so, ja. Glück konnten wir uns welche kaufen. zurück also die Koordinaten spart uns ein bisschen Geld jetzt am Anfang. Das war weg. In der Nähe. Oh. No. Ah, hier ist ein Händler. Müssen wir jetzt aber erstmal gucken gehen. Es fehlt nämlich noch so ein. Hydraulik. Hat uns gefühlt. Wann Kabelbäume fehlen uns noch. Den haben wir direkt ganz vergessen zu kaufen. Anders dann. Hm. Anders wo? Ja, so, hydraulische Verkabelung eine. Wenn er uns das hier schon anbietet direkt in der Nähe. Und Koordinaten. 6 Millionen. Ach. 57. Millionen. Ja. Ich habe nie gesehen, dass es so viel auf einmal zu kaufen gibt. Ist doch aber... Kunstdaten. Mal gucken, Aufpläne hat er denn so, so. Kabel, äh, Ein Kabelbaum noch. Hydraulik nur noch zwei, okay. dann haben wir jetzt auf jeden Fall damit wir alles vollständig ausbauen können und, und wir brauchen nicht jedes Mal die Anomalie rufen. Ein Kabel rum, da reicht doch bestimmt gar nichts. Ah, nee, wir brauchen... Hm? Brauchen aber auch 4 von uns mal 18 Stück und die zusammenlegen auch so. eine ist ja direkt hier in der Nähe oh, ja. oh, direkt an den ui, ui. Er hat die Landung eingeleitet, immerhin. Oh nein. Ah, sind nicht vom Berg gefallen. Hm. So. Aber wir müssen trotzdem zur Raumstation gegen dem Hydraulikteil und weil uns nach Kabelbäumen fehlt. auf jeden Fall auch wenn es jetzt intelligent. auch wenn es uns jetzt 6 Millionen zwar gekostet hat immer noch billiger uns die so zu holen wie nur über die Anomalie und die Raumstation weil der kostet dann bald jeder Platz alleine schon 100.000 oder dann immer sogar noch mehr, aber ja hier sehr viel geht ja hier dann noch runter. Es, es ist die Karten so zu holen. Mit gewesen. Und die waren ja auch sogar 36% reduziert. So, oh, da ist ein Händler. Was ist er denn, Was ist, er denn, ist los. In Laser, Kenner, auch mal gerade. Kauft. Bienenlaser, Scanner, Lebenserhaltung, Bewegungsmodul. Auch mal noch davon eins: Pulsantrieb, Hyperantrieb, Schild, zwei. Auch Raumschiff. NEIN! Ich kann nicht aufs Raumschiff wechseln. Ah. Wir brauchen noch das und das Positronenmodul. Inframesser hat er auch. Ja wir müssen das mal hier. Raumschiff, Raumschiff, Raumschiff, Raumschiff, Raumschiff. Nein, lauf nicht weg. Wir, nein, ah. ha, ha, ha. Oh Gott. Was wäre abgehauen? Dann kommen wir halt aber noch eins. Raumschiffsschild. Biologie. Positronen. Was wollten wir? Unvermesser. Können nämlich besser sein als S-Klasse. Können aber auch schlechter sein als C-Klasse. Wer war das eigentlich? Ah, das war für irgendeine Pflanze, die... Ah, das müssen wir mal... Das müssen wir aufheben. Jetzt haben wir auch... Jetzt. Auch genug Upgrades schon. Dann werden wir erst einbauen, wenn wir auch genug Upgrades haben. will die für die Schiffe. Ah, ja. Einbauen. Start, auch da oben hinsetzen. Ja, das ist schlecht. das ist ja noch schlechter. Ja gut, da hatten wir jetzt kein Glück. Die waren schlecht. Das hier. Ja, das ist gut. So, Inlaser. Bei ja, uns. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das nicht Ah, keine Kabelbäume. genau Modul. Bei uns. Der ist gut. So, da haben wir noch einen von. der bringt. Oh. oh, das war doch schon mal gut. Das ist. Viel Gems da halt. Bombenschutzschild. Und, und Inframesser. Oh, der erste Silber. Hier haben wir noch einen Kabelbaum. So. Hier noch ein Inframesser. Da haben wir jetzt natürlich noch keine Plätze für uns das inframesser einzubauen Wohnwerfer da wollte ich weiter ausbauen aber direkt nach dem update hat es furchtbar lautes geräusch gemacht sobald man die hier voll hatte und weiter kaufen wollte es geht zwar aber also den tag ging es jetzt dann nicht aber es soll wohl wieder behoben sein aber da kamen wir jetzt ja noch nicht zu wir jetzt erstmal schnell zur Raumstation gucken wegen wegen oh, oh, oh, oh. Kabelbäumen und wegen dem Hydraulikteil und in der nächsten Folge werden wir uns dem Planeten hier oder oder auf dem Planeten, da sind keine Wächter wenn keine auf dem hier im Sturm. Vielleicht dann auch auf dem Planeten werden wir uns die Absprungkapsel mal suchen und unser Anzug erstmal upgraden. Ich muss ähm, der Atlas jetzt noch eine Folge warten, aber dann sind wir wenigstens schon gut ausgerüstet, um alles weitere zu machen. mal dahinter schon anhalten da fliegt auch ein Hydraulik, das ist doch schon mal gut. Dann brauchen wir 16 und 4 oder 5 haben wir auch gekauft. Das hier, ja ein Upgrade fertig. Da fehlt uns phosphor vor, was vielleicht irgendein Händler. Das ist dann fertig. Das ist fertig. Da kommt gerade ein Händler. Ja, hier muss ich erstmal diesen Hyperklasse kriegen wir nun bei Meteoriten. Die Hyperkern stelle ich gleich her. Ich rede hier bevor die Händler wieder abzwischen. Die denn. D. D. Yeah. Ja. Okay. Was sie dabei haben. Phosphor. Immer alles. Silber, hm. Brauchen wir das nicht sammeln. Was hat uns eigentlich noch gefüllt? Ja. Brauchen wir bestimmt wieder noch irgendwas. wir haben alle Silber dabei. Und der geht ja Oh, ein A-Klassisch. Ja, da haben die keine anderen Materialien. Die wir brauchen können oh, aber das war ja schon mal eine gute ausbeute haben wir das was war 150 brauchen wir da alleine schon für ja, gut dass wir gleich bei alles gekauft haben ja eigentlich ist ein übersetzer der kommt aber hier oben in der ecke oder so, so das silber raumschiff weiß wir jetzt So. Haben wir jetzt ja gut was geschafft. Das Upgrades bekommen schon. Ein bisschen Geld haben wir ja gemacht. So, jetzt kommen wir in rote Sternsysteme. Da können wir Cutmium sammeln. Das geht leider nicht anders. Dann können wir den einbauen. Dann müssen wir kurz in grünes System fürs Emeril. Dann können wir auch in blauen Systeme. Und dann können wir wirklich in alle Systeme, die es gibt. Genau, den Bau-Pieber-Kern. So, und wir jetzt ein kleines Stück. Schneller, und ein paar brauchen weniger Treibstoff. Braucht ihr nicht noch irgendwas? Das blinkt noch. Welche Schaltkreise kriegen wir nur im Piratensystem? Kampfläufer gehören, kriegen wir nur von äh, den Wächtern. Gut. Dann würde ich sagen, danke ich mich vielmals fürs zusehen. Wenn ihr Spaß hatte, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und sonst bis zum nächsten Mal.